Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z kakarot Noch bei gefallen. und ja. Wir sind hier gerade als gohan auf der Erde, nachdem wir hier Freezer besiegt haben mit Son goku welcher irgendwo da draußen ist. Also der ist nicht tot, sondern irgendwo da draußen und will nicht wiederkommen. Ne, wo darauf überhaupt eingegangen wie beim letzten Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, jedenfalls. war <lacht> oh, mein Hals ist schon wieder irgendwie immer noch voller Schleim. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Ähm. Ich würde jetzt ehrlich gesagt hier erstmal ein paar neue Attacken lernen, aber ich habe dann hier noch was gefunden und das kann man da auch mal nebenbei machen. Ne? Das ist hier so ein Erinnerungsding, wenn ich mich irre. Songoku und Chichi heiraten. Der Rinderteufel bereitet sich nach dem Kampfsport-Weltturnier auf Son gokus und Chichis Hochzeit vor, als ur plötzlich seinen, sein Schloss in Flammen steht. schon wieder. Der Rinderteufel eilt zum brennenden Schloss, um das Hoch Hochzeitskleid von Chichis Mutter zu retten. Nachdem sie die Flammen gelöscht und sowohl das kleid als auch den Rinderteufel gerettet hatten, heiraten zum Goku und Chi. Ja, das war ein bisschen sehr abgekürzt. Und ja, Gut, damals war Shichi noch ein okayer Charakter. Ach, ich mag Shichi nicht besonders. Äh, habe jetzt keine Lust. So, wir neue Attacken, äh, ich kann eine Menge lernen. Ehrlich gesagt, starten wir den. Part mit ein bisschen Action, würde ich sagen. Ne? Okay. Hier zum Beispiel mit Vegeta können wir schnell Feuer-Kiewelle lernen. Level 20, der dürfte ja nicht so lang dauern. Ne? Und ich glaube, wir spielen sogar Vegeta in, ja. Sein Batman-Klamotten. <lacht> Warum nicht? Ah, drei Gegner warum eins Okay, ist gut du machst wortwörtlich keinen schaden nicht fest hat ich glaube ich gar nicht danke so wir kommen eine weiterentwicklung von diesem also über wir den vielleicht noch mal einsetzen kannst du es wagen ich bin ein vorgesetzter Glaube ich. Oh, was Man hat schon Vegeta eigentlich. Man ich Vegeta auch dabei. Schnell vorher kiebel lernen. So. Piccolo hat auch ein paar. Aber so nach dem Level up 35. Das sollten wir vielleicht noch nicht machen, weil wir sind noch nicht mal 35 mit Vegeta. Ja. Gut, okay, dann wird das jetzt doch nicht so lange dauern. Mit Piccolo können wir allerdings. viel müssen Fortsetzung zum Lernen. ja. Äh. Schnellfeuerkette Level 3 und Explosionswelle Stufe 3. Alles klar, machen wir mal ganz schnell. Ich hoffe, das kann ich auch machen, wenn ich die Charaktere nicht dabei habe auch äh, oh, kann ich sogar, glaube ich. Alles klar. Äh, Explosionswelle, das, ne, Level 3 und super Explosionswelle. Äh, ich bin ihn hoch, Level mir mal für so Dinger brauchen. Ansonsten ist das ja nicht so wichtig. Ne? Super schnell vor Gut. Machen wir das mal ganz schnell. Falscher Knopf. Äh, super Garlic-Strahl. Oh, die sehe gerade Garlic. Ah! So, komm her. Ja, da ist noch jemand. Könntest du könntest ruhig auch angesehen. So, das sind diese einzelnen... Dinger. Schon immer gefragt, da bedeutet mit diesen Fadenkreuzen, weil ich sowieso immer nur eine Person anvisieren kann. Aber das ist dann das, war das Gefühl, diesen angefrucht zu leveln. war für eine spätere Attacke also voll broken Irgendwie nicht so broken, aber. Mal ein bisschen abkürzen, glaube ich. Ich glaube, so mache ich mehr Schaden, ja. klappen wir uns hier vor Son Goku wie so. Dafür gibt es eine Spirale. Na, weißt du noch, wie ich mit der Höllenspirale weggepustet hab? Danke da mal. ich mich noch oder in Eine Vase irgendwo. Voll daneben gehauen. Wurde zweimal bisher angesetzt, habe es bis jetzt noch kein Mal jemanden besiegt. So, super schnell vorher Noch mal auch noch und dann noch ein Super Dämon bezieht All die Angriffe, die ich nicht einsetze, habe ich so gefühlt. Okay ich glaube die kann man zwei marken dann werden die fahren kurz so rot ne wartet bild von zu sagt gerade irgendwie gerade so ein gut sein mir vorbeigedießt ich war gereicht aber ist dieser angefangen sie konnte gerade jetzt glaube ich auch Ja, nee, da war, glaube ich, der Tutorial-Kampf von Son Goku und Piccolo. Da war das mein Ziel für diesen Part. ein paar nebenquests erledigen hin und hin und wieder vielleicht mal so ein paar Kugeln finden. Habe ich gesagt, schon ein paar Kugeln gesucht und ja, aufs Screen und äh, ich habe glück gehabt mit zwei aber ich würde dann noch ein paar kämpfe wickeln und ich habe mal versucht vor einem kampf, kampf zu fliehen und hat nicht funktioniert ich bin irgendwie weil nicht kilometer weit von den gegnern weggeflogen in der hoffnung dass vielleicht irgendwann mal der kampf zu ende geht aber nein ich konnte meine gegner schon gar nicht mehr sehen und der kampf ging immer noch weiter das Ist irgendwie kacke kann ja überhaupt nicht falsch also nicht mal irgendwie hier aus kämpfen fliehen Du machst noch super dämonen ding ins Kirchen-Irgendwas, ne? Das hier? Hab ich die überhaupt alle ausgerüstet? dann ist das denn hier? Wer bleibt noch Erhalt aktiv. Heute für Ja, Komm, wir mal. mal. Ja, ja. ja. Und dann war es jetzt auch mit den Attacken lernen. So, als anderes Level 35 was ein bisschen extrem ist. So, ich soll vielleicht mal ganz ganzen neuen Angriff ausrüsten, habe er auch mal eine gute Idee. Aber... ja. Wir werden Dragon Ball Bridge Piccolo denken. Ich, die Geräusche, die er von sich gibt beim kämpfen sind manchmal voll haben dass ich mit C17 gekloppt habe <lacht> einmal wurde irgendwie voll weggeklatscht ist irgendwie so tausendmal am boden <lacht> das ist so geil ja, aber ich wollte schon sagen kann ich nicht da durchdiegen dort <lacht> Ich habe übrigens auch ähm, diese Vorbesteller-Bonus äh, mal freigeschaltet. Da muss man, wenn man sich da vorbestellt hat, das Spiel... Ich habe den Code irgendwie erst vor der Woche oder so bekommen, glaube ich. Und das Spiel schon seit zwei Wochen, glaube ich. Ich erst, weiß nicht vor ein paar Tagen in der E-Mail, glaube ich, bekommen. Was ist das denn? Ja, da war irgendwie ein Code bei. Ich glaube irgendwie, ich habe irgendwie ein Gericht bekommen oder so und irgendwie so zwei Quests. Aber beide von diesen Quests kann ich noch nicht machen. Die sind erst in der Zellsaga verfügbar, so wie ich das verstehe. Und ja, müssen wir halt noch warten. Gut, ähm, ja, Girobi. Hast du irgendwas hier? Was du willst. Und es ist beim meister quitter das essen ausgegangen. deshalb hat mich das kleine feldkoller gebeten etwas weiß mitzubringen ich habe eigentlich keine lust mehr darauf aber dass das meiste essen vertilgt habe ist es wo meinen schon dass wir jetzt nicht mehr haben hier du kannst du von mir haben schmeckt sehr gut das Ist so komisch zu steuern ich muss mit mitten ich hasse es wenn man irgendwie bald nicht muss Mit vier schießen und ich muss gleichzeitig auch den Rechner stick bewegen, und das ist so, naja, das ist so, awkward. Das ist so boah, das gibt's auch nicht also, Warum Weil ich euch eigentlich ab? Ich kann euch da einfach anwenden gibt auch viel einfacher. Oh, ich fange euch halt übrigens nur, weil ich nicht weiß, ob ich schon gefangen habe. Und so, man kann ja auch Tiere in der Enzyklopädie und zu sammeln und so. Ich will natürlich alles haben wenn Ende des Spiels. Also ja, und ich denke, ich habe irgendwas noch nicht oh, Hilfe, irgendwas noch nicht gefunden. Dann suche ich dann natürlich. Weißt du, dass ein Trainingsplatz nee, das ist? Wieder so eine Erinnerung, Son Goku und wohl hey, das ist von Folge 1: Son Goku ist ein unbekümmerter Kleiner, junge der allein tief in den Bergen lebt. Als er eines Tages einen gefangenen Riesenfisch nach Hause trägt, wird er von einem Auto angefahren. Der unfall fügt ihm kaum einen Kratzer zu, aber dann aber da er noch nie zuvor ein Auto gesehen hat. Geht er davon aus, dass es sich um ein Monster handelt, das sein Essen stehen will? So nimmt das Auto und schleudert es weg. Ein Teenager namens Böhmer steigt aus den ungeschützten Wagen und schießt auf Song Roku. Dieses ziemlich unangenehme Erstbelegung ist der Beginn des epischen Abenteuers der beiden. Ja, so hat Wie <lacht> cell irgendwann mal zusammengefügt. in Dragon Ball Z. Alles begann einmal mit einem kleinen Jungen und einem Mädchen, das das kleinen Jungen ins Gesicht geschossen hat irgendwie so was irgendwie ist viel zielvoller erklärt und schau so geht schwimmen hat das bitte rette mich diese freaks sind einfach aus dem nichts aufgetaucht oh du schon wieder die köchin okay ich mach die mal platt angegriffene dorfbewohnerin keine angst ich kümmere mich um die ja da 32 kommt her ihr habt ja noch einen balken da gab ich habe ich eigentlich schon super Masenko, ja, der wird schon wird also Nehmen die Schaden, wir also nehmen die wenig Schaden, meine ich. Äh. Au. Äh, äh. Vielleicht sollte ich all meine angriffe auch schon mal hochleveln, so also, also irgendwann muss ich das ja sowieso machen, aber. Ja, ich habe Angst, ich bin so stark für die Story und ja, ich will es natürlich ein bisschen schwierig haben. Und ja, jetzt geht es ja noch. Au, bin ja, okay, ich mir jetzt hier ein bisschen schaden, aber ich bin tot. Oh, ja. oh übrigens witzig schau so und die schuh machen ein schaden das ist voll süß das würden die echt in der serie genauso wie in der serie ist dann das, ne? das werden sie teil dieser serie da ist noch level 11 und so ne? also ah. level 10 nee, sind noch nicht mal Wir sind noch level 9 jetzt bist du wieder in sicherheit ah. Vielen Dank, ich dachte schon, das wäre es gewesen. Moment, bist du etwa? Songworn, das bist du. Du meinst du, meine Güte, ich bin so froh, dich zu sehen. Ist schon eine Weile her, du wirst also schon wieder angegriffen. Ich weiß, ist das nicht schrecklich? Habe ich etwa eine Zielscheibe auf dem Rücken oder so? Also, ich glaube, die hatten jetzt auf dein Essen gesehen. Äh, ach ja, ich habe Essen dabei, nicht wahr? Ich muss noch mal los. Pass auf dich Auf, okay? Halt, du darfst doch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das äh, Rezept. Ernsthaft, bist du sicher, dass ich das alles nehmen darf? Natürlich. Wenn du weniger nimmst, habe ich ein schlechtes Gewissen. Vielen Dank. Nein, ich danke dir. soll äh, ich noch mal angegriffen werden, sehe ich darauf, dass du mich rettest. <lacht> so wie ich sie kenne, wird das wahrscheinlich bald eintreten. Okay. Die Frage ist, jetzt kriegen alle Erfahrungspunkte. Ja. Das ist schon, da gibt es jede Menge leckere Früchte, die jetzt reif sind. Macht ich gleich auf den Weg, sonst sind alle weg. Wo ist dieser Schluchtbereich? das hier. So, es gibt hier also doch Flussgarnähe. Ist da nicht irgendwie eine... Ich weiß nicht, wie man diese Karte liest. Irgendwas das sieht verdächtig aus. Boah. Halt, du, komm mal her. Oh, komm mal her. muss alles Leben jetzt zerstören. Wenn ich es nicht tue, dann irgendjemand anderes, irgendein anderer Bösewicht oder so. Ist doch schon. Das ist nicht so ungewöhnlich in Dragon Rosette. Unternehmen ja, nicht. Warte, da, du. Boah, gibt's doch nicht. Und zum Was Haus? Ja, also so ein Goku vorher gewohnt hat. Cool. Das ist nicht ein Shinan, das ist, das ist ja am Schuh. Schau so, äh, hallo am schuh sei nicht so respektlos steht er einfach darauf ja ich wollte schon sagen stecke ich jetzt hier fest wird hier mein ehemaliger schüler zum goku als äh also groß gezogen ist sehr schön hier und ruhig zum war ein großer mann stark wie ein ochse aber samt für eine wie ein echter Musterschüler. schüler was ich denn da wieder von mich hin tun leid ist an und muss es hier im deine geduld soll belohnt werden alles klar so also aber hier unten da ist wieder so ein tor kugeln kugeln und hier kugeln die gegner habe ich diese so pfeile sehr sind der gegner ne? fleischige fluss was? ich auch dann Wasserfall. Nein. Ja wenn du weglaufen willst, hast, hast du keine Chance. Ja, ich weiß, ich kann nicht weglaufen. Kann wirklich so weit wegfliegen, die Gegner nicht mehr sehen kann und die sind immer noch im Kampf. Bin ich ein bisschen doof. Ich bin übrigens auch gleich tot, wenn es so weitergeht. Na, du komm her. Das hat so die ganzen, oh gott, so auf mich damit gezählt. Wie kannst du sein? Wagen da ist eins immer noch. Eins kommt schon immer nur noch 15 Level oder so höher. ja 13 steht da, aber die Ome. Vollgang und Folge, Folge, Angriff. Sehr gut. Da kommen wir ja. Angriffshausen sind doch voll dämlich. Aber mal Bock, den Weg einzufliegen. So. Ich eigentlich nur umschauen. Ich will ja gar nicht trainieren, da kann ich ruhig ich auch mal damit abbekommen, weil ich wieder hochgehalten werden muss. So, das wollte ich nachgucken. Ich glaube, ich nur irgendwie so elf Kugeln oder so gehabt Haben am Anfang des Parts von 40 in diesem Gebiet na ja. 35. Ey wer ist denn so ein hohes level Ich konnte ja eigentlich äh, nee, die sind level 33 dreck ich dachte wie geht aber ja schon wenigstens kann ich eigentlich auch schau so und am schuh hochleveln ja kann ich sogar die sind ja nur unterstützung charaktere ne? also wäre jetzt eigentlich nicht so verkehrt die mal hochzuleveln ne Geisterball hey für die brauche ich auch gar kein Training und so sehe ich gerade hier spotten ah okay ja jetzt darauf kann ich lange waren so ihr könnt euch so passive Dinge haben ich Hier könnt ihr euch die ganzen passiven haben weil irgendwas müsste ja haben so du hast alles ja, schau so nein obwohl oh. okay, muss ich mir merken Telekinese. das kann doch nicht schlecht sein ne? so jetzt so meine mein Hilfscharakter ein bisschen was die hoffentlich jetzt irgendwas drauf oder so, so was hat mir hier das hat hier alles ne Keine Ahnung hier ja, das halt so Sind die voll stark. Das ist mein Geist dabei? Spirit ball Attack. Ich habe voll vergessen, wieder der Angriff meinem ding ist. Ich glaube, der hat keinen offiziellen Namen, oder? Ein Dragon Ball. Jetzt nicht mehr. was Die waren gefährlich nah an mich ran. Ah! Ist gut. Geht weg von mir. Ich will eigentlich nur Dings sehen. weil ich hier schon mal. Da so ein Turm, den will ich kaputt machen. Da ist eine Kugel. Ah. Ah, Gehen wir jetzt auf den Nerven. pass auf. Tschüss. <lacht> So mehr war da nicht, ne. Das liegt wahrscheinlich irgendwie sowas zum Aufsammeln, aber egal. Da wo ist ja so ein Turm, ich mache den kaputt. Wenn er so wie mit den Freezer Raumschiffen ist, ne, dann nehme ich mal an Alter. Dann gehen die dann respawnen gar nicht, oder? Das wäre natürlich nicht schlecht, ne. So ist da irgendwie was liegt rotes. Ohne Kugel. Cool Johannes wichtig darin, Kann ich schaden, die alle einzusammeln, ne? Ja. meine eine Kugel. Ich will diese Erzauer eigentlich kaputt prügeln. Ja da habe ich nicht gelesen, was da stand. da ist ein Berg von Zeugs irgendwas, Berg von Mineralien, keine Ahnung. Ich eigentlich nicht gerade geil hier am Schuh. Leute, ihr müsst echt mehr abziehen. Da kann so nicht weitergehen er wollte mal relevant werden für die story oder wenn ging es gesicht ich wurde schon wieder geil sehr gut ah ah what's up do do do Was sagt? Ich kann sogar in der Kombo... Ich kann in der Kombo auch die Dinge abfeuern. Die Angriffe. Einmal. So, letzter bitte. So. hat jetzt da unten die Kugel überhaupt eingesammelt. Okay so, weiter. Jetzt hier weiß ich nicht. Quest gibt es überhaupt noch Quests? Nö. Ich noch ein Turm, den mache kaputt. Hm. Oh Mann. Hey, wenn die Gegner nicht so an so beschissenen Orten die ganze Zeit wären, ne? Ich mich ja ehrlich gesagt ein bisschen umschauen und... Warte mal, ich kann doch jetzt auch Dragon ball suchen, oder? Wo sehe ich denn jetzt? Das ist die jetzt einfach hier irgendwo am rumliegen? Ich muss wirklich irgendwie den ganzen Boden irgendwie so abklappern. Das ein doof. So, ich glaube, das hat eine riesige Reichweite, immer ne? Männliche hier Explosion. Ich hoffe hat beeinflusst irgendwie das weniger Gegner hier durch Gegenfliegen oder irgendwie so was. Also irgendwas, keine Ahnung. ich glaube, hier habe ich Eisenherz und Eisen gefunden. Jetzt soll mir wahrscheinlich immer so ein Signal geben, dass es hier irgendwas gibt. Oh Gott, da kommt irgendwas. Und ball was? Cool das ist mal nicht schlecht. Na, da habe ich eigentlich nicht gesucht, aber warum nicht, na naja So, oh Gott, die gegner der Stadt muss es doch noch viel geben. Pass auf, ein paar. warum sind mir auch noch Gegner? Ich glaube, ich habe nirgendwo umschauen. Natürlich ist da was. Ich wusste es ey. halt an. Sind, ja, ich hoffe, die Dragon Balls waren irgendwie so angezeigt. Nicht irgendwie suche. Okay jetzt immer mal hier in der Stadt hier muss da auch noch irgendwas geben ne was ist das da. was ist das hier warte mal warte noch mal oder ist einfach nur okay ist halt alles ist so Zeug das ich wieder aufs spiel machen sollte ne aber Also richtig da versteckt, wenn ich das nicht gerade von der Perspektive er suche. Okay, wenn ich so eine Kugel einsam, dann sagen die ganze Zeit, das ist eine unglaubliche Energie. Ist deswegen, warum... Ist der Grund, warum Piccolo irgendwie in einem paar immer gesagt hat, das so eine unglaubliche Energie oder so? Warte mal. Müssen wir ja so ein Informant hier kann doch immer irgendwie so oder was ist das hier okay brauche ich alles nicht glaube ich es gibt ja mal irgendwie so ein informanten irgendwie so sagen kann wo Ärzte und also was sind ausverkauft mineralien auch ist ja gar nicht so wichtig so also ich die selber gefunden habe dann euch das doch gar nicht kaufen. Ne? Stell mal vor, wir finden nur noch eine und ich bezahle dann irgendwie so einen vollen Preis für so ein Teil. Das ist ja voll Kacke. Okay. Ich noch nicht viel erreicht. Wir sind schon eine halbe Stunde hier am zocken und ich habe eine Quest erledigt. Ich meine, da ist mehr drin Warte mal, war ja noch irgendwo so ein Turm. Äh, okay. Oh ja, mal zur Weltkarte. Irgendwo muss ich doch hier was zu tun geben. Ne? Will zum Beispiel hier im KAME aus. Warum ist da ein Dragon Ball ist erschienen? Okay. wenn mir ja sogar da angezeigt. Okay, dann können wir ja die mal suchen. Wenn ne? ja nicht so, als hätten wir in den nächsten Parts was zu tun. Ne? Und ja, ist wieder so eine Unterbrechung. Ist klar, wir machen jetzt wieder ein bisschen Random hier so ein paar Sachen. Ne? Oh Gott, ich hoffe, der Dragon war es nicht irgendwo unter Wasser. haben ja, voll nervig. So, Alter, wat? 44. Warum sind die alle so stark? Ich hoffe, ich kann mich hier im Gegend bewegen, ohne dass jemand, wer ist da? Ich habe unmenschliche Kraft. Spürt, ich dachte, es wäre jemand Na super. Hier soll irgendwo der Dragon Ball sein. Ne? Er ist bestimmt irgendwo da. Bei denen wird oh. mal angezeigt. Hier. Ja, hier macht ja auch Sinn. Wir haben ja ein äh, Drachenradar ist überhaupt so. Oh, wie ist der? Der, der Ist irgendwie anders, glaube ich. Ha. Also, begriffe den ganzen eingedeutschen Begriff, die habe ich gar nicht mehr im Kopf. So, da so, wir nehmen die Tiefsee-Route und sie Gegner hoffentlich nicht sehen. Was ich habe ihn schon eingesammelt. Ich glaube, der ist einfach nur Dragon Ball Radar oder meine ich einfach nur war da, und etwas Luft holen und ein da. Wir sind da gegner aber er macht die Sache natürlich einfach. Macht ja auch eigentlich Sinn, ich meine, wir sind, wir haben den war da, so also sollten wir ja locker ein lage sein irgendwas zu finden und mein gott sind ja so viele gegner ich würde mich mal gerne umschauen da ist eine kugel natürlich ist da eine kugel also die gegner nicht alle irgendwie na okay die sind nicht so stark ich wollte schon sagen hätte ich nämlich jetzt hier probleme gehabt da ah, ah, okay ich wollte also ich habe noch ein paar heilgegenstände also so not Bin ich ein bisschen hoch heilen also gefühl die gegner sind ja schon hoch gescaled für spätere sagen deswegen sind sie schon so level 40 irgendwas Auch die Hälfte der Zeit, in der ich angreife, macht an den Gegnern irgendwie nichts. Ich mache Schaden, aber die bewegen sich nicht weg. Ich mag so eine Mechanik nicht. Weil ich fliege jetzt mal weg, bin ich irgendwie angegriffen. Hat der Baum den gerade Schaden gemacht, wenn ich den Baum durch Donald? Du schwarze Gazelle. So, ich nehme jetzt einfach das hier unter Ab. Schuss. Ja, danke. erstmal da voll feststecken. So, hier haben wir im kamihaus eine Quest. Gehen wir mal rein. Wir sind sowieso irgendwie heil. Ich hoffe, wir können uns da heilen. Ne? das war das? Was eine Erinnerung. Ja wo ist er? Boah, ehrlich. Da kriegen wir schon so ein bisschen wenn Wer nicht gegen jeden Gegner immer kämpfen. Muss irgendwie eine Möglichkeit haben, von dem auszuweichen oder so. Also Erstmal ja hier. Hier geht mir voll Panische gerade. Und er war nicht tot. Selbst diese Drohnen können irgendwie so angefühlt irgendwie abwehren irgendwie, durch ich die nicht weghauen. da Muss da echt nicht sein, hat Doch. Ja, komm her. ja, ich weiß, damit sie, damit ich nicht immer wieder auf die draufhauen kann, so ketten kann, aber trotzdem. Komm schon so normalen stink normalen Gegnern da muss man die Herausforderung hier noch hochballern ja weg und fertig so Schatzsuche und seine Freunde sind den einzigen sind nicht die einzigen die nach den Dragon Balls suchen auch die Red Red Armee hat die magischen Kugeln wie sehr das hat General Blue oder wenn Songoku und die anderen mehr nach den dragon Ball suchen versucht General Blue ihn vor ihrer Nase wegzuschnappen und greift sie an die Gruppen flieht in den Unterwasser findet nicht nur einen Dragon Ball, sondern auch ein Piratenschatz. Warum muss ich mir hin? Da hat er nicht irgendwie einen einfrieren können, neben der irgendwie angelächelt hat oder so. Er hatte da irgendwie so eine komische Fähigkeit. Der Typ, so, ich gehe jetzt hier rein. So wir die Gegner folgen mir eine ich mich hier irgendwo ausruhen könnte meinen ja würde irgendwo gehen irgendwo hallo wo lang kann ich mich hier ausruhen kann ich mich hier hinsetzen nein okay du hast so was schon zum Teil abgeschossen okay jetzt eine Belohnung oh okay okay, okay weil ich in der story weiterkomme oder neben quest macht oder irgendwie so hat okay danke gibt mir ruhig mehr also schildkröten schulen meister alter, alter wie viel gibst du mir noch zum gerade gesungen alter Gibst du mir noch? ich mir gar nichts kaufen müssen. Alter, also wie viel kriege ich krieg denn ja noch? Stufe 8 für irgendwas. Schildkröten, ich weiß überhaupt nicht, was das ist überhaupt, ne? Das hier ist das halt irgendwie, ne? Schildkröten. Oh! Okay. Ah. So, wann ist das denn hier? ja Ja, wir sind stufe 40. Ja. Oh. Okay schon sagen. krasse Sachen hier bekommen. So. Hollong. Nein, Dings fehlt uns noch. Hallo. Hallo. Oh Gott hat den Riesenkopf. Was ist Was für dich denn hier? Nichts Bestimmtes. Ach ja. Dann fühle ich mal wie zu Hause. Sag mal, hast du vielleicht kurz Zeit zum Plaudern? Ja, warum denn nicht? mir geht er darf nicht in einer Gruppe sein. Was? But... Geheimnis des verschwundenen Schweifs, äh, klar, doch cool. Ich äh, ich hätte mir ja wohl ein Thema zurechtlegen sollen. Oh, sag mal, was ist mit deinem Schweif passiert? Hm, jetzt, wo es sagt, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen. Welches ja immer weg? Komm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei deinem Vater nachgewachsen ist. Echt, aber Papa hat doch gar kein Schweif. Ich weiß, Gott hat ihn abgeschnitten. Warum hat er das getan? Meinst du, es ernst? Kleiner, er hat nicht mal erzählt, dass sie sich in Affen verwandeln können? Soll ich es ihnen einweihen? Nach was ich da der Planet hätte echt ein Problem, wenn Papa sich plötzlich in einen Riesenaffen verwandeln würde. Du weißt ja so Bescheid. Na, schließlich hast du ja auch gegen die jeans gekämpft. Jedenfalls hat Gott deinem Alten den Schweif abgenommen, um seinen inneren Affen zu unterdrücken. Meinst du, Gott hat mir auch den Schweif abgenommen? Keine Ahnung, frag ihn doch. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich. Schau vorbei wenn du fertig bist. Ich bin auch ruhig mal neugierig. Okay. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Warum ist bei an der Schwanz so schnell nachgewachsen? Warum ist bei Vegeta nie der Schwanz nachgewachsen? Das ist auch so ein Mysterium. Ich mein, wie nennt man das auf Deutsch? Kontin? Äh, was weiß ich nicht die Fehler irgendwie so was, wenn irgendwas auf Dauer nicht Sinn macht, so wie mit den äh, Potara Ohrringen. Der Busager konnten die nicht mehr getrennt werden und dann den Dragon war super, haben sie halt einfach anders eingeführt. Also da meine ich, was ich auf Deutsch nennen würde. Da ist noch eine Erinnerung. Meister Quitte vom Meister von äh, was? Meister Quitte turm Okay, da ist auch nur quittenturm. Da fast hier äh, einen ganzen Tag erreicht zum Goku endlich die Spitze des Meister Quitte Turms. Dort war dann auch meister Quitte, ein alter Katzenartiger Einsiedler, der einen Stab trägt. Er sagt, dass er bereits zum das heilige Wasser zu trinken zu lassen. Was er damit jedoch wirklich meint? Zum Goku kann es trinken, wenn er es bekommt. Meister Quitte hindert zum Goku auf jede mögliche Weise an das Wasser zu trinken. Und dann war es einfach nur normales Wasser und jetzt noch eine Erinnerung. Und dann hat er irgendwann doch irgendwie so ein legendäres Wasser irgendwo gehabt ein Geheimnis von Gott, son Goku reist zum Versteck von Gott, um Shenlong wieder zu leben Kommt jedoch nicht an Gott, Diener Mr. Popo vorbei. Als er sieht, wie entschlossen Son von Goku ist, Mr. Popo zu besiegen, erlaubt Gott dem Jungen die Voraussetzungen zum Gehen und ihn zu besuchen. Als son Goku Gott zum ersten Mal sieht, ist er vollkommen geschockt, da der dem König Piccolo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und dann ist er auf ihn losgegangen. Wollte Gott eine reinprügeln. prügeln. So wenn werden ja nicht so gemeinsam und irgendwie was hier verstecken oder so ne der wächter lebt also hier Dragon Ball die einzige Serie wo man Gott besuchen kann ich wusste gar nicht dass es einen Ort auf dieser Erde gibt unglaublich dass es ihnen bisher noch niemand entdeckt hat naja wir reden ja ja auch von des Planeten der lässt bestimmt nicht zu was man sein Heim so schnell findet oder ja hier ist es ist richtig schön ich wünschte wirklich äh, gerne mal etwas ich würde mich gerne mal hier umsehen etwas von meiner ausrüstung erbringen oh, hey, du kannst das ja ich brauche es nicht Ja, man hat ja schon mal gesehen wie das aussieht das ist so ein bisschen im all glaube ich dieser ort aber sonst macht das echt keinen sinn warum hat noch niemand diesen ort gefunden entschuldigung ah, Brauchst du das? ich habe gehört dass du meinen vater fein weil den schweif abgenommen hast vor eine weile ist erfahre ich mich dass du das auch bei mir gemacht hast nein ich fürchte damit habe ich nichts zu tun Oh, aber er, er wächst nicht nach. Was meinst du worden, dass wohl liegt Continuity fehler <lacht> Fragen zu Saiyan Psychologie stellst du am besten einem Saiyan Jin. Da fällt mir ein, Vegeta-Schweif ist auch weg. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn treffen kann. Wenn man bedenkt, was wir geht in der Vergangenheit getan hat, wäre es ratsam, vorsichtig zu sein. Ich bezweifle, dass es überhaupt einen Grund gibt, ihn zu sehen. Okay, es ist nur wichtig für mich. Ich werde ihn fragen. Deswegen aber nicht in der Party sein. Hm, also sei vorsichtig. No, you get slapped. Gut. Ja, mit dem Schuh in der Truppe, such mal, wie geht er auf? Das wird doch lustig. Ja, warte mal. Okay, da sind gar keine Medaillen. ersten ist ein Dragon Ball. Ähm ich habe noch viel mehr Quests, glaube ich übrig. Sind wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig, ne? ich hatte eine ganze Liste von Quests, die noch erledigt werden müssen, habe ich ein bisschen verwirrt. Ich habe ja jetzt ganz viele Heilgegenstände, also jetzt kann ich ruhig ein bisschen so aus, äh, aus meinem Inventar hier raushauen. Schon viel mehr als genug habe ich jetzt. So, da ist noch eine Erinnerung. Wo ist Bulmas Haus? Während Son Goku allein nach den Dragon Balls sucht, geht das Drachenradar kaputt. Er plant Böhm in der westlichen Hauptstadt zu suchen, um zu sehen, ob sie es reparieren kann. Hat allerdings keine Ahnung, wo sich heraus befindet. Dass Son Goku zum ersten Mal allein an solch einem belebten Ort ist, deshalb von seinem Polizisten helfen, Böhmers Haus zu finden. Ja, aber vorher hat er irgendwie so eine Frau, so eine random Frau gefragt und der irgendwie Geld gegeben. Ja, Son Goku hat Prostitution äh, in Kauf genommen. Also nicht in Kauf genommen, aber. Dienste angenommen. Ich meine, der hat irgendwie einfach so eine Frau gefragt: "Kennst du Bulma?" Und dann hat er der Geld gegeben als Dank. So, wenn ich ein Dragon Boy wäre, wo wäre ich denn dann? Das ist schon wieder so weit, was ich natürlich wieder auf screen suchen könnte am besten. Aber ich will auch mal sehen, kann man den, was mal Glitzer-Sachen, so, ich sehe ja zwei glitzernde Sachen. Ist eins davon der Dragon Ball? Damit ich weiß, ob Finger weg, meins. schön okay. Ich muss mal sicher gehen. Ich habe, oder ich kann ja einfach nur in eine Aufnahme gucken, dann sehe ich, ja, ob das angezeigt wurde oder nicht. Von daher muss ich den irgendwie ja so in meinen eigenen Augen erspähen. Warte mal, ich bin auch blöd. Wie <lacht> äh, kann ich herauszoomen? So, ja, ich habe schon wieder vergessen. Wird auf der Karte exakt angezeigt. wo das ist. <lacht> ich bin so blöd. Okay, äh, dann gehe mal darunter. Wie ah, geht Was machst du denn vor? Schickes T-Shirt. Kannst du nehmen, soll mit dir am in der Gruppe nicht fortsetzen? <lacht> Warum? Oh. Ja. Äh. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, was weiß ich, Tension an. Die können sich furchtbar gut leiden in Dragon Ball Z Und jetzt ist ja Okay. Okay, keine Ahnung. Die neue macht mich total verrückt. Hallo, Paul. So, so, so perfekt sein Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ach ja, und was brauchst du? Es geht nur hier am Schuh. Seit er wieder da ist, hat er ziemlich viel Spaß. Hey, das ist doch super. Aber naja, ich mache mir wirklich Sorgen wegen seiner Dating-Situation. Ich hoffe, bei ihm läuft alles. ganz ja, bestimmt. Der Schuh hat doch schon immer ziemlich, war schon immer ziemlich gut drauf, oder nicht? Naja, ich mache mir trotzdem Sorgen. So, kannst du mal was? Für mich nach ihm nachsehen. Moment mal, ich. Ja, ich würde das eigentlich übernehmen, muss aber unbedingt noch was anderes machen. Also kannst du mir helfen? Das ist eine komplett andere Quest. Hm. Ein echt cooler Typ. Sehr viel Jamchu-Service hier. Fanservice in diesem Spiel, habe ich sorgt für Klar, kann ich machen. Lass das mir. Vielen, vielen Dank. Also, finde ich am schuh ich glaube er hat ein date mit sapphire also ist er wahrscheinlich auf der straße oder ist der stadt als ja da mache ich mich mal auf den weg ich werde einmal noch Cell aus dragon Ball Z. hat es am besten zusammengefasst als irgendwie ein zell junior irgendwie auf den eingetreten hat ist wirklich oh. Oh, really kicking das schild auf I viele das sind deserve ist but it's still funny <lacht> ja wir haben schon zusammen fast halbe geht auch hat es ein super Saiyan geworden das kann nicht sein. Ähm, hallo, ich brauche deine... Ich brauche mal deinen rat äh... geht will Vegeta nicht mit mir reden. Vielleicht muss geht an meiner Truppe sein, wenn ich Olong aufsuche. Keine Ahnung, ist jetzt egal. Machen wir die andere Quest. such mal in Dragon Ball und... Oh, Keine Ahnung. Jetzt nicht so, als wären wir heute sowieso fertig mit allen. Da können wir auch ein paar Sachen... Nächstes Mal fertig machen. Erst einmal google google blog den So. Und jetzt hier ein Dragon Ball. strahl nicht blöd blöd oder was tension Name ist übrigens schon level 15 oh. sehr gut aber ja, ist stärker als die beiden hat eine überraschung ne? so du komm mal her der vier sterne dragon ball der wichtigste von allen und hier ist so eine kugel ist doch irgendwo unter wasser ja, Gott. So irgendwo unter Wasser ist doch irgendwie so eine, eine blöde Kugel. Äh, okay. Ähm, kann ich damit Dings noch? Äh, auf der Vegeta Gisaku. Ich habe doch gerade Vegeta gesehen. <lacht> Warum muss ich eine extra? Boah. Hey, was ist das denn? Ja doch Gott, wie geht er da? Gesehen, ey. Warum kann ich nichts machen, man Ich glaube, hier gehe ich noch ein bisschen angeln. Wer weiß, vielleicht brauche ich ja irgendwann Fisch oder so, keine Ahnung. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. 50 Minuten, also schon wieder mehr als genug. Und würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf und tun weiter neben questen Das wird jetzt noch, weil ich nicht, so ein paar Parts durch sich ziehen. Und ja. Wenn Sie dann sage ich dann Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Dann lasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns ja der nächsten Folge wieder. Tschüss.